Also ich genieße es sehr, mit euch zusammen zu sein. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich da so auch. <lacht> ja. Was mir noch so vorhin eingefallen ist, dass ich das auch interessant finde, so, so zu erfahren bei mir hier, dass ich morgens wegen aufwache und ich will bestimmte Sachen erledigen, machen. Und... Früher hat mich das sehr aufgeregt, wenn das dann nicht so alles so abgelaufen ist, <lacht> wie ich mir das so vorgestellt habe. Mhm. Jetzt finde ich das äh, sehr interessant. Also wenn, wenn irgendwas sehr, wenn einfach was wichtig ist, sprich mit Arbeit oder sonst was zusammenhängt, dann, dann, ist, dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Und wenn halt so das mehr so locker, ist, was passieren kann, also ist egal, ob ich jetzt im Garten was mache oder das mache oder dies mache oder welches mache, aber dann nimmt es, ich glaube, es nimmt sowieso immer seinen eigenen Weg. Also ganz oft gucke ich dann hinterher am Abend und sage, huch, jetzt war es völlig anders, als ich gedacht habe. Hm. Also ist eigentlich selten so, wie ich mir das vorgestellt habe, was was ich mir so vorgenommen habe oder so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mhm. gut ausdrücken konnte. weil ich hätte gern so... Und ich finde es sehr amüsant auch. Also es ärgert mich überhaupt nicht mehr, sondern ich gucke da so zu und denke, das ist echt interessant, was da alles so passiert. Plötzlich taucht da ein Mensch auf und dann, dann komme ich da irgendwie in Resonanz und dann mache ich was ganz anderes, als ich überhaupt wollte. Oder... Ähm, ja. Das, das ist so ein, hm, so ein Erleben, dass da wirklich wie ein Film, aber äh, so ein spontaner Film abläuft, ähm, der, sich, der sich aus dem Moment selbst gestaltet. Ich kann das nicht anders sagen. Mhm. Könnt ihr damit überhaupt was anfangen, was ich da rede? Also ich höre mir selbst zu und weiß nicht so genau. Ja? schon? Ja. Doch, doch. <lacht> ja, der Mensch denkt, niemand lenkt. Oder? Ja. Man, also dieser alte Spruch ja, ähm, Mensch denkt, Gott lenkt. Ne? Gibt gibt's ja auch. Kennt ihr mhm. den? Mhm. Und es ist dann immer wie so ein Wunder, dass dass trotzdem immer die Sachen irgendwie so funktionieren, sag ich mal, <lacht> ohne ich. Und dann sind wir wieder bei dem, was ist denn das Ich? Ich kann das da nicht entdecken. Mhm. Ja, du hast äh, Vorstellungen, die sagen, wie der Tag sein sollte, und du hast es erleben. Mhm. Und das hat halt nicht, nicht, ist nicht unbedingt deckungsgleich, sagen wir mal so. Genau, ja. Und das macht das lebendig, finde ich. Ja. Und da, also da kann ich ganz stark erleben, so wie, wie Gedanken, die so einen Filter davor setzen und das, wie du auch sagtest, Peter, so weniger lebendig. Mann, wie hast du das ein anderes Wort genommen? Das, Aber Gedanken ich auch, das trifft, ziemlich, trifft ziemlich gut. Weniger, weniger lebendig. Weniger lebendig. Irgendwie so. Was Peter gesagt hat. Ja. Mhm. Und früher war ich mehr in den Vorstellungen und wenn das dann... Ja doof, jetzt wollte ich doch das und jetzt habe ich das wieder nicht und ach du Schande und sowas und was... Das, das ist eigentlich fast gar nicht mehr. Ja. So sondern eher so, ja, okay, das, klar, mache ich einen Plan, was, wie mein Tag so vielleicht sein könnte, mhm. ähm, wenn da jetzt nicht was beruflich oder so ist. Und dann, ähm, ja, und dann ist das einfach so spannend, auch was dann so passiert. Ja, um es mal historisch zu beschreiben, wir haben ja mal äh, gelernt, Vorstellungen zu erfüllen, Aha. dass das irgendwie wichtig ist. Vorstellungen von den Eltern, Vorstellungen von den Lehrern und so weiter. Mhm. Und natürlich dann auch unsere eigenen Vorstellungen. Mhm. Mit anderen Worten, die Vorstellungen sind so die Autorität anscheinend. Ja, ja, gut ausgedrückt, ja. Und das Lernen ist, die Gegenwart ist die Autorität. Präsenz ist Autorität, wenn wir überhaupt diesen Begriff Autorität dann, wenn der überhaupt noch Sinn macht, dann. Mm. Mm. Mm. Dietmar? Ja. Ah, gut, ich habe äh, noch. <lacht> ich sehe manchmal Leid. aus wie ein Standbild, ich weiß. <lacht> Die komischsten Geräusche hier in meinem Kopfhörer. Ja. <lacht> Unglaublich. Äh, ich wollte eigentlich was fragen, aber ich bin mir nicht sicher. Hörst du mich? Ich werde dich. Ah, wunderbar. Wenn man sagt, ähm, ähm, oder du hast es vorhin auch gesagt, aber da, da habe ich noch, da, da macht es noch nicht so richtig Klick. Und Peter hat es auch schon gesagt, also. Da, wo ich hinschaue, oder wo ich meine Aufmerksamkeit hingebe, da ist Bewusstsein. Ähm, und man sagt ja auch, Bewusstsein, ähm, was weiß ich, die Flasche vor mir ist Bewusstsein, der Tisch ist Bewusstsein. Aber ist der Bewusstsein, oder nur weil ich mir dessen bewusst bin? Also wo ist der Unterschied? Oder ist da gar kein Unterschied? Da der Unterschied nicht. jetzt zwischen was? Zwischen, Zwischen dass Flasche. der Sich-Bewusstsein ist und dass ich ihm das Ja, das ist gerade der Clou, ne? Kommt da noch mehr, Peter? <lacht> ähm, ja. ja, das ist das, was, was, was, so, was mich so verwirrt und äh, besser gesagt, das mich so fasziniert hat. <lacht> dass, dass, dass das Bewusstsein ähm, mh, entsteht. Ja, nee, ich kann das nicht beschreiben, ich weiß es nicht. Oh. Oh, da bist du ja oh, nee. wieder. Ja. ja. Sag ich ja, man muss nur lange genug reden, auf einmal kommt man wieder. Ja. <lacht> ja. ja. Nee, um auf die Frage zurückzukommen... Ähm, alles, was wir sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, ist Bewusstsein. Mhm. Ist, ist die Gestalt, die das Bewusstsein gerade annimmt. Und, und da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, also die Flasche ist ja nur da, wenn die Aufmerksamkeit zur Flasche geht, oder? Dann ja, wenn sie nicht dahin geht, ist es schwer, eine Aussage darüber zu treffen. Ja. Dann ist sie im dem Moment ja gar nicht da, oder? Und, doch, und nee, doch das wäre eben da. die Frage. Weißt du so, ähm, ich weiß, das sagen viele Leute. Ja? Mhm. Ähm, das hieß ja aber zum Beispiel, ähm, dass man äh, nicht überfahren werden kann, wenn man das Auto nicht sieht. <lacht> das stimmt. Und das ist auch etwas, was mich verwirrt hatte, ja. Das ist, das ist wieder das, meine Eingangsfrage eigentlich, so ein Stück. Weil, mit dem es, es ist und es ist nicht und es ist mhm. real und irreal und sowas. Ja. Und ja ich finde es, find es sehr schwierig oder sehr... Äh, theoretisch zu sagen, nur was der Organismus erlebt, nur das gibt es wirklich. Mhm. Ja. Weißt du, so wenn du jemanden äh, auf der Straße bluten siehst, ja, schließt die Augen, Problem gelöst. Mhm. Also wenn ich es nicht sehe, dann gibt es das nicht. Das finde ich irgendwie... Ähm, Ja, das finde ich eine ähm, sehr vereinfachte und sehr theoretische Darstellung. Mhm. Ja, also zum Beispiel, ähm, um es jetzt mal so ganz historisch zu sagen, ja, so, ähm, die die Deutschen, die gesagt haben, wir haben ja gar nichts gewusst, vom, äh, von was in den Konzentrationslagern so passiert ist oder sowas, weißt du? Mhm. Ähm, dass die das nicht wussten, heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Ja. ja. ich gehe da auch mit. Und wie hast du das dann gemeint? Oder also, ich habe es eben, meine ich, verstanden, dass du sagst, du sagtest in der Aufmerksamkeit wird das lebendig. Ja, so habe ich das gemeint. Mm. Ich weiß nicht, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also Bewusstsein ist nicht beschränkt <lacht> auf einen Organismus. Bewusstsein ist das, was in allen Organismen erlebt und was als alle Organismen lebt. Das ist halt die Frage, nur als Organismen oder eben auch als Flasche oder als wie auch immer. Bewusstsein. Bewusstsein, wenn man sagt, Bewusstsein ist alles. Und Bewusstsein bildet in einem Organismus eine Welt, mhm. die auf eine bestimmte Art erlebt, die dann unter unterscheiden kann zwischen, zwisch, äh, zwischen belebt und unbelebt. Mhm. Ja? Zwischen Hamster und Flasche zum Beispiel. Mhm. Der Unterschied ist, dass der Hamster viel schneller wegläuft. <lacht> Und ohne den wie ist die Welt ohne dass ihn, ohne dass ein Organismus sie wahrnimmt, das ist extrem meiner Ansicht nach unmöglich zu beantworten. Mhm. Wie ist die Welt ohne Farben, Formen, Bewegungen und so weiter Wie ist die Welt da? Und Farben Formen Bewegung ist was was der Organismus halt was ein Organismus braucht, um es zu erleben. Der Organismus erlebt halt immer von einer bestimmten Position und, ähm, und erlebt unsere Organismen erleben gerade nicht, was in Afrika los ist oder so, mhm. ja. aber die Organismen in Afrika tun das und dahinter ist ein Bewusstsein. Ja, weil es ja kein Ich gibt, was ja. irgendwas tun würde. Und es wird getan von irgendwo, von irgendwie, also irgendwie kommt es einfach. <lacht> Yeah. Yeah. Und auch alles, was ich erlebe, und da ist alles Bewusstsein. Ja, jetzt, also dass man kapiert's manchmal und dann ist es irgendwie wieder weg. Yeah, also so wie genau. bei Peter jetzt yeah. vorhin, da hat man ja. irgendwie so ein ja. Ha-erlebnis. Das ist ganz klar und es ist tief und es ist versteht man oder wie auch immer. Auf jeden Fall ja. ist es klar und dann. Eine halbe Stunde später denkt man, was habe ich noch gleich kapiert? <lacht> Weg ist es nicht. Ja, ja weil es eben nicht, weil es einfach dieses, weil das Erkennen so wenig mit gedanklichen Erklärungen zu tun hat. Ja. Ne? Genau. Ja. Das ist einfach durch das Reden kann es sein, dass das Denken mal einfach sagt, ui. <lacht> genau. Und dann aufsetzt. Ja. Ja. Und dann ist es aber nicht irgendwie, ah, das war jetzt, das spielt ein bisschen eine Rolle, aber es ist nicht irgendwie, das war jetzt so die Formulierung, wenn ich mich an die erinnere, ist immer, ab da ist dann immer alles klar. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und als nächstes ist es wieder nur irgendwie eine Formulierung. Ja, dann mhm. ist es wieder so ein Etikett oder irgendwie mhm. eine... Ja. Mhm. Das ist einfach alles, was gesagt wird, ist kann nur ein Hinweis sein auf, wie ist das Erleben jetzt gerade. Mhm. Mhm. Du findest es einfach nirgendwo anders, nicht in Worten und nicht in fünf Minuten, sondern jetzt halt. Mhm. Da ist Bewusstsein. Und deswegen ist die einzige, ähm, mhm. das Einzige, was ich wirklich sinnvoll ist, finde, es, äh, sich eine Flasche anzuschauen, und zu schauen, was ist denn das? Ich glaube, kann man auch meint man immer, man muss noch mal weitersuchen, ne? weil der Verstand einem immer suggeriert, hast du immer noch nicht kapiert. Nee, nee, du musst noch weiter. <lacht> ja, dabei ist es der Verstand, der es nicht kapiert. Ja, ja, ja das Bitte, ist das. Ich höre, ich höre dich gut. Ja. ja ähm, du hörst oh. so ein bisschen Bruchstücke, Ellen, oder? Also Ton ist da. <lacht> Ton ist da. Kein Ton ist da. Bruchstückhaft. Um, Bruchstückhaft. Okay. <lacht> also. Alle Bilder weg, jetzt höre ich euch aber dafür wieder. Okay. <lacht> Ja, warte. Um, der, das ist halt der Verstand, der das einfach gern in, in Formeln und in Beschreibungen fassen will. Und die Erkenntnis ist, dass, dass der Verstand das einfach nie können wird. Und dass es deswegen für das, was, äh, was wir lieben, einfach die Worte nicht nötig sind. Und dass die Worte immer nur auf das, auf das direkte Erleben hinweisen können, aber nie ein Ersatz sind fürs direkte Erleben. Das ist noch so eine tolle Erklärung und so weiter und als nächstes ist es halt wieder nur ja, eine Erklärung. Toll. <lacht> ja. ja, phänomenal. Jetzt verstehe ich auch noch besser die, den Satz oder die Sätze, wenn man die schon mal liest oder hört, wenn die Leute sagen, das kann immer nur ein, ähm, ein Hinweis sein. Ja, ja, ja. kann es definitiv nur. <lacht> Es lässt sich halt einfach nicht in Worte fassen. Mhm. Die Worte können auf was hinweisen oder sowas, aber hm. ja schön, deine Worte immer wieder zu hören. Die weisen immer <lacht> wieder so gut drauf hin. Ich <lacht> danke oder unsere. Ja, danke auch oder alle <lacht> an euch auch die Fragen und auch die Antworten. Okay. Ja. Ich muss da auch immer an den Tony denken, der dann immer wieder in jedem zweiten Satz sagt: Alles, was ist, ist das, was da ist. All there is, mm. is this. Mm. Und wenn das so dämmert, so, also. Das kann wie eine völlige Phrase und eine leere Hülse klingen und wenn das aber irgendwie mehr ist als nur eine Phrase und eine Hülse am Denken vorbei oder das Denken gerade nicht anspricht und dann springt da so ein, so ein Empfinden an, dann ist das wie so eine Vertikalität, sowas Vertikales plötzlich, dann ist es so, da gibt es einfach gar nichts, außer, da gibt es gar nicht so etwas wie so eine Zeit, so etwas wie früher oder morgen oder sowas Mhm. Dann ist es so, so voll, dann ist es so satt, so reif, so, mhm. so pulsierend. So. Also jetzt pulsiert es gerade total in mir hoch. Mhm. Das ist dann so, äh, ja, es gibt nur das. Das ist so eine Liebe für den, aber wenn man es Moment nennt, ist dann wieder in dem Augenblick, ist wieder so etwas Zeitliches drin. So ein, mhm. Dann ist es so ein, ich weiß nicht, wie man es sagt, also... Ich kann es nicht greifen ja, selber. Das ist halt das mit Worten. Ja. Die äh, Worte haben ja den Sinn, sich immer gegen was abzugrenzen. Ja. Vergleich. Ja. Also ja, zum Beispiel, wenn wir sagen einen Apfel, dann grenzen wir den ab zu einer Birne und zu einem Pudel. Ja. ja. Aber das Wort ab. Und wenn wir sagen, der Moment, dann grenzt es halt ab zu anderen Zeitpunkten oder sowas. Ja. Aber, aber, und so kann man natürlich jedes Wort, also kann man keine Wörter verwenden. Mhm. Wenn man sagt, ja, aber es schafft ja immer eine Abgrenzung. Ja. ja, deswegen ist das so ein bisschen paradox, darüber zu reden. Ja. Aber wenn man jetzt und kann halt immer nur ein Hinweis sein. Aber wenn man jetzt den Apfel zu einer Birne vergleicht, dann ist es dieses Oberflächliche, dieses Etikettierte oder sowas, äh, um es zu kommunizieren. Wenn man aber versucht, mhm. auch nur ansatzweise den Geschmack eines Apfels zu beschreiben, dann ist ja sofort, eigentlich ist es hinfällig, obwohl der Geschmack so, so satt, so reif, so saftig, so voll ist und das zu beschreiben ist ist wie eine Strömung irgendwie einzufangen von einem Fluss oder so. Das klappt halt nicht. Ja, genau. <lacht> und es macht halt auch nicht satt, egal wie gut der Apfel beschrieben ist. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, das ist faszinierend weil das ist eigentlich das Einfachste von der Welt. Ne? Das ist so nee, und die ja. Und die Gewohnheit geht halt darauf, okay, aber ich bräuchte jetzt noch eine bessere Beschreibung von dem Apfel. Ja. Ja. Damit ich den Apfel besser verstehen kann. <lacht> damit ich ihn besser verstehen kann. <lacht> damit ich auch in Zukunft einen Apfel habe. Ja, genau, eingemacht. Genau. Ja. Mhm. Da ist ja auch was Liebevolles dran. Es ist ja schön, dass das Denken mitbekommt, oh, das hat sich gut angefühlt, das möchte ich gerne einmachen. Mhm. Ja. So. Das möchte ich gerne für den Vorratsschrank haben, damit es mir dann auch Zukunft gut geht, damit. Aber es erfährt halt erstmal nicht, dass es das irgendwie dadurch nicht kaputt geht, aber dass es dadurch sofort abflacht. Ja, weil die Aufmerksamkeit dann halt aufs Denken geht ja. und sich, äh, sich von dem Augenblick dann eher abwendet. Ja. Und dann und du hast das mal so beschrieben, äh, du hast das mal so beschrieben, 2001, als dieses äh, World Trade Ding da war und du hast das im Fernsehen gesehen und du hast dann plötzlich diese Nachrichten, diese Bilder, diese Stimmen, die Empfindungen in dir selber und alles war auf einem gemeinsamen Matsch, auf einer gemeinsamen Matschscheibe oder sowas, habe ich das verstanden. Mhm. Ne? Das mhm. ist das dann so, plötzlich wird das alles zu einem. So. Ja, genau. Die Empfindungen, also die, die Gedanken, oh Gott, was passiert denn da? Und dann sieht man die Menschen, die da rausspringen und was weiß ich, was man alles so sieht. Und den Fernseher und drumherum, dann hast du da noch irgendwas stehen und bla bla bla und so. Und das ist alles plötzlich eine einzige Ver Wahrnehmung, oder wie man das beschreiben kann. Mhm. Ja, ja es, gibt, es gibt niemanden, der dem gegenübersteht. Ja, Niemand, der getrennt davon ist oder so, sondern es ist einfach ein, ein Gesamtgeschehen. Dieser Moment ist einfach ein Gesamtgeschehen. Ja, ein Gesamtgeschehen, ein Gesamtkunstwerk. Ja. Ja. Das ist total faszinierend. Hm. Hm. Und da ist ja auch kein Entkommen. Da ist ja kein Entkommen raus eigentlich. Selbst wenn ich sage, ich will mit dem ganzen Quatsch nichts zu tun haben, gehe weg, da ist ja dann trotzdem die ganze Zeit dieses Gesamtkunstwerk. Ja. Ja, und das Versprechen vom Denken ist, dass ich mich von dem distanzieren kann. Ja. Oh Gott, was sehe ich denn da? Damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Und das funktioniert ja auch so weit, dass wir mental uns distanzieren können oder so. Und der Preis dafür ist, dass wir uns halt getrennt fühlen, wenn das geglaubt wird. Mhm. Dass es immer so ein Gefühl gibt von Abstand zum Erleben, Abstand zu allem anderen. Und wenn wir schauen, was ist dieses Ich, was sich da irgendwie getrennt fühlt von allem anderen, ist es einfach nur ein Gefühl von Getrenntheit. Aber nur ein Gefühl. Nur ein Gefühl. Real und nicht real. Ein, ein Gefühl in diesem Gesamtgeschehen. Ja, ja genau. Da ist nichts getrennt davon. Also so, das, das Orchester ist die Musik, um auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen. Ja, auf, ja.